stood out cause you were in red Man, against my intentions i let you turn me violet instead summer i met you in august new york back to my cold apartment Distance shocks but at least i still Von Mike, auf der Stimmt, dann äh, ist er heute offen. Der ist erst offen, wenn ich ja, ne. dann jetzt muss. Erst noch gucken, ich starte ihn dann, wenn alles abgeklärt ist. Um alles stattfinden kann. Okay, warum wird auch noch stattfinden? Was warum äh, das, was Palette auch gemacht hat. Das ist ewig her, wo ich mir das angeschaut habe. Warte mal, was machen die Wie Ey, um uns Was? Nur, dass es statt bei mir vorhin lang geht, wird es wahrscheinlich zwei, drei Folgen ja dauern. Ich hab auch mal ab, danach zu schneiden. <lacht> dass es wie lang geht? Das wird safe für eine Woche gehen. Hier, du musst du schon länger machen, wenn du so ein Projekt machst. Voila! Alles noch ein Start durch, Anigo, das, das war ist nicht fertig! Boah, <lacht> Digga, was ist heute los mit dem Junge? Ich hab doch noch 4, 5 von den Dinger getrunken Und die haben nur... Deswegen fahre ich auch ein bisschen komisch Äh, die haben nur 0... Nee, äh, 5,4 Promille oder so Wenn die Situation plantisch das Obwohl eigentlich sind wir überall noch durchgefahren jetzt Guten Tag! Guten Tag! Geht das? Kann man bei dem Track irgendwas aufmachen? Ja halt doch, warten nicht. Nee. Brauchen sie noch Gras? Ja, was wir noch brauchen. Sie sehen ja, dass ich hier an Arbeiten bin. Ja. Also hier kommen sie glaube ich nur durch, wenn ich den Trick annehme. Ich kann doch kurz fahren, alles gut. Ja. Ich weiß, ich fahre nur die Weile, aber dann passt sie du nicht durch, da kommt nichts weiter rum. Nein, nein, das sag mal, er ist am neuen Genau. Eher ja, neu gebraucht. Ja, schönes Ding. Ja. Sie sehen ja, alle meine Maschinen harten Einsatz. Ja. Sie sehen da hinten der neue Drescher ist angekommen, auch gebraucht. Mhm. Ein Glas. Ich hoffe, der reicht für die Feldfläche, weil wir haben uns mehr auf Tier spezialisiert, haben deswegen auch entschieden, dass wir den großen Drescher wieder abgeben. Wir wieder aber sein Ursprungsbesitzer. Ja. Also bei seiner Firma, bei Rosselmisch. Der war ja auch nur zum Test da und dann wollte ich vielleicht das Geld überweisen, aber ich habe mich dann eher für die Lösung entschieden. Mhm. Ja, und Sie sehen, ja, größtenteils Krasstechnik, deswegen haben wir uns neue Mähbänke gekauft, bis hin zu neuen Setup, bis hin zu neuen Nullwagen. Nein, ja, das ist eine Ja. Ja gut, für Ihren Betrieb scheint das ja hoch zu reichen, ne? Ja. Brauchen äh, sie eigentlich äh, Kartoffeln? Äh, nee, eigentlich nicht. Äh, was soll ich denn gesehen, kippen? Ähm. Einfach hier abgeben. Ist das Ganze gerade? Ja. Futtertrupp ist immer leer. Also, in Futtertrupp einfach also alles rein. Ja. Okay, Und sonst das warten sind... sie, und sonst weit, mal, warten so, warten so, warten, warten Sie. Können Sie rückwärts rausfahren? Ja, ja. Ich kann auch hier was reinlernen. Wir haben halt echt. Ich, das sind 23.000 Liter, also der ist komplett voll. Kannst du dich gerne selber reinhauen, wenn du so sagen. Ja. Ja komm, ich mach mal hinten die Klappe auf. Was wollen sie denn dafür haben? Also 2.000. 2.000! Ja. So. Hm. Ja. Bitte. Danke Und dann mal, äh, wenn sie noch was drin haben... Ja? Yeah. Nee, er ist komplett leer. Schon das? Nee. Hm? Ähm, wenn sie mir helfen können, haben sie zufällig gerade Zeit. Nein. Hm, weil ich müsste noch zwei Pferde das Gras reinfahren. Einmal auf dem Feld, was sie mir erlaubt haben, ab für die Kühe und einmal auf meinem anderen Feld. Ich muss nur ich nur in das Gras einfahren. Muss nur in das Gras reinfahren. Ja, ja, ich fahr gerade selber Gras rein. Ja gut, na dann wenn sie mal was brauchen, ich sie einfach nur. Ich kann auch gerne nochmal aushelfen mit Maschinen. Ja. stars this is the world you've made yourself now you have to live in it the end is in our sights the future is already here Yourself, I can see the end inside.